I know I won't in the right way I know I won't in the right way I know I won't in the right way I know I won't in the right way I know I won't in the right way She puts a spirit in my like cat She always knows spare the crowd She puts a muck on a cigarette Likes that She always dance when it's ring And wants to start with a memory She's waiting Takes another line to go Then the table Bright lights But she's fading Feels right She's crazy Bright lights, but she's fading Feels right She's crazy She wants somebody to love To hold up She wants somebody to love In the right way She wants somebody to love To kiss her She wants somebody Der Hanf, man sieht, er öffnet sich schon hier an bestimmten Stellen. Ich habe es nicht ganz der optimale. Normalerweise keimt er ein bisschen mehr noch, dass es noch, dass noch etwas mehr Fortsätze da sind, aber das reicht schon so ungefähr. Seht ihr, viel weiter würde ich nicht machen, sonst riecht er irgendwann sehr, sehr unangenehm. Ja, und dann mag man ihn einfach nicht mehr essen. Ja, das reicht das ist schon gut, gut, gut ähm, angekeimt hier und ja, soweit zum Stadium des Hanfes. Circa ein Tag, etwas mehr als ein Tag so. Sagen wir mal so 30 Stunden, 36 Stunden maximal sowas um Tag 1. Tag 2. So, und zwar möchte ich euch mal ganz kurz was zeigen. Das war die, die ich euch zuvor gezeigt habe mit dem Spülen, mit dem Einweichen und so weiter. So sehen die heute aus, ja? Das sind welche, die ich parallel, ebenfalls, zur gleichen Zeit beziehungsweise sogar noch etwas später angesetzt habe und die habe ich nur 15 Minuten einweichen lassen und danach nie wieder gespült beziehungsweise jetzt das erste Mal gespült weil ich sie gleich verwenden werde und die sind sogar weiter als diese von daher, das ist ein Tipp von mir ja. etwas Wasserstoffperoxid und dann 15 Minuten nur einweichen und dann nicht mehr spülen halt nur noch bewegen halt ja, dass viel Sauerstoff dran kommt dann keimt er am allerbesten und am allerschnellsten in the, right In the right way, way. way. So, jetzt möchte ich euch nochmal ganz kurz voll lüllen gleich mal mit Studien bezüglich Keimen, wie wichtig das wirklich ist. Aber bevor wir anfangen, abonniert uns sehr, sehr gerne unseren Newsletter. Ja, da werdet ihr bald erfahren, wann unser eigenes gekeimtes Müsli auch rauskommt. Ja, weil wir nämlich auch so viel Wert darauf legen, auf die gekeimten Formen. Ich werde euch gleich noch beweisen, warum das so gut ist. Uh, wir bringen auch bald ein Mahlzeitenersatzprodukt raus und gekeimte Riegel, alles in Rohkostqualität natürlich. Von daher an. kommt sehr gerne in die Facebook-Gruppe rein, VitaSomal und vor allem auch in die Newsletter. Da werdet ihr mindestens eine Woche bis zwei Wochen vorher Bescheid bekommen, uh, wann die Produkte da sind und könnt ihr schon vorher genießen, bevor die Leute überhaupt auf YouTube davon erfahren. Von daher, an, äh, seid sehr, sehr gespannt. Auf vitasomal.de äh, haben wir so eine Test rausgebracht, die Liposomal-Supplements sowieso. Und wir bauen jetzt bald nach und nach weiter aus. Von daher, an, haltet die Augen auf. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützen würdet, damit wir noch viel, viel mehr tollen Content für euch bringen können. So, jetzt noch mal ganz kurz zu den Studien, äh, wie wichtig das Keim doch wirklich ist. So, wer da noch nicht genug hat von diesem wunderbaren Shake, den werde ich noch weiter aufklären. Und zwar gibt es hier auch eine Studie, eine relativ aktuelle, zu Hanfsamen. Und zwar sehen wir das mal hier. Und zwar der totale Polyphenolanteil, das heißt sekundäre Pflanzenstoffanteil. Hier sehen wir ganz links die Samen, ja, A und B. Dann sehen wir natürlich, das in den Sprossen dann dementsprechend weniger davon enthalten sind, weil die natürlich viel Wasser gezogen haben oder dementsprechend weniger wiegen bzw. mehr Wasseranteil haben. Trocknet man diese wieder, hier sehen wir DW, oben den Wert, das ist Dry Weight, das heißt Trockengewicht. Sehen wir, dass dieser Wert sich mehr als verdoppelt hat in sekundäre Pflanzenstoffe, in den gekeimten Saaten. Hier sehen wir Sprouts, wie viele Tage, drei oder fünf. Beim ja? fünften Tag sehen wir, ist der absolute Peak hier. Ja? Das heißt, viel mehr sekundäre Pflanzenstoffe, ja, mehr als zweimal so viel, zweieinhalbmal so viel mehr sekundäre Pflanzenstoffe, wenn du den Hanf keimst. Das heißt, das Gleiche auch, Oxygen Radical Absorption Capacity, das heißt, inwieweit er radikale Puffern kann, auch ebenfalls doppelt so stark, ja. Flavonoide sind ebenfalls sekundäre Pflanzenstoffe, äh, ja, gestiegen. Dann sehen wir DPPHH, das ist... Ähm, DPBH so 22 zwei Ziel ist ein Radikal dementsprechend sind wir auch deutlich gestiegen ja Flavone auch gestiegen deutlich deutlich hier fast dreifach so viel ich glaube da müssen wir nicht mehr zu sagen was Keimen letztendlich macht ja ich habe damals auch ebenfalls ein sehr sehr spannendes Video über Buchweizen könnt ihr euch gerne mal anschauen ich habe einen Screenshot hier einfach mal gemacht dass das Fett nach unten geht der Zucker wird der steigt natürlich an ne denn Fette werden zu Fettsäuren umgewandelt Stärke wird abgebaut zu Zuckern halt eben, ja, der es direkt einfach aufnehmbar ist, wird quasi vorverdaut und der Proteingehalt steigt ebenfalls an, ja. Aber nicht nur das, auch ebenfalls im Buchweizen sehen wir hier, dass die Phenole, Flavonoide und Tannine alle nach oben gehen, sekundäre Pflanzenstoffe, und die Phytinsäure nach unten geht, ja, und die Tripsin-Blocker ebenfalls alle nach unten gehen, ja. Also das Keimen, Leute, das ist absolut essentiell, ja, meiner Meinung nach.